Was trinken wir heute, Rico? Äh, wir trinken heute Joyboy 7 Gramm K K Protein. Proteinbier, genau, ja? das trinken wir heute. Was wir schon mal getestet haben. Haben wir schon mal getestet. Machen wir jetzt ja. äh, der Vollständigkeit halber noch mal. Genau. jetzt nämlich so ein geiles ähm, Bier-Tasting-Protokoll haben. So, die vier haben wir schon getestet hier. Und das ist hier der König. Vielleicht, mal gucken. Oh, Mann, was machst du denn hier? Oh, Alter, das ist so ja dünn, Junge? Junge. Proteinbier, leid. Sieben Gang Proteine und drei Gramm BCAAs. Vielleicht sind auch Y's und Sets drin, ich weiß es nicht. Protein Bier Light, natürlich alkoholfrei, bietet die ultimative Erfrischung, gepaart mit 7 Gramm Protein pro Dose. Spritziger Geschmack und unvergleichbare Drinkability versetzen hm? dich bei deiner Aktivität in Leichtigkeit auf das nächste Level. Und das Bier, Protein Bier Light ist dabei sogar kalorien- und zuckerarm. Was ist Drinkability? Was, was, was für eine? Was Drinkability ist. Und das ist ja auch schon wieder hier so ein Dänglisch, was? Die Trinkbarkeit. Also, das läuft wahrscheinlich ganz easy runter im Gaumen oder was. Auspacken oder wegpacken? Auspacken. Den Punkt, den ja. Hat. Also Alkoholgehalt weniger als 0,5%. Ja, so. Es <lacht> hört sich an wie ich auf Klo. Na, sag mal. Trüb, heller wie das andere. Ja, ein Punkt. Ja. Aber und Raumhieber? jetzt kommt genau ja, der Klang ist geil oder also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, ja. war definitiv. Ja, ich finde doch am leckersten. Ja, also, oh das ist das, das doch nicht ab. Das ist ein schöner Rundum Geschmack. Davon werden wir auf jeden Fall auch nochmal was bestellen. Ja, das bestell mal der für mich mit. Nee, du nicht. Was, wieso nicht? Ich schick dir, Ach, komm. Ich schick dir einen Link. Benutzt doch ja. den, Benutz <lacht> ja. den Link. unter diesem Video hier. Genau. Das kommt, komm. halt, das kommt dem Bier auch am nächsten. Ja. Wenn man jetzt sagt, das ist ein Bier, ein alkoholfreies Bier, dann kommt das dem Bier wirklich am nächsten. Ach, komm, neun Punkte. Neun Punkte gebe ich den. Ja. Ja. Spezialpunkte. Na Proteinbier halt, oder? Ja. Ein Punkt. Ja. Tränen jetzt hier wohl natürlich nicht. Nee. Uwe wird wohl nicht kommen. Nee. Mann, das ging mir schnell. 14. Guten Bronze. Hm, Bronze. Bronze. So, Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Mhm. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Darauf bin ich ja mal gespannt. Wo ist es denn? Wo ist sie denn? Ist es denn? Felddienst. Genau, tatsächlich. Warte mal, Feltins? Feltins? Ah nee! Feltins! Boah, schon ewig nicht mehr getrunken. Und den Kanal abonnieren, wenn du das verpasst hast, nächste Video. Keine Ahnung, wie der Geschmack war. Aber ich glaube, das war mir damals auch egal. So lange ist das her. Nee, so ganz egal kann es gar ja nicht sein. Weil manche Bisotten haben mir damals schon nicht geschmeckt. Ja, da war dann mal eine Kiste äh, von einem bestimmten Bier, wo dann halt einfach mal nicht angerührt. ja? Dann, <lacht> wurde lieber äh, zur Tankstelle schnell laufen und <lacht> einen Berliner geholt. Alles klar, haut rein. Gewohnt.